Frankreich ist total mein Ding, denn Frankreich hat einfach so viel zu bieten. Die Baguettes und die Patisserie, die Sprache und die Mode, die Filme und die Kultur. Aber bisher kenne ich Frankreich nur aus Deutschland und das zählt nicht so richtig für mich. Darum habe ich entschieden, ich gehe nach Frankreich. So und dafür muss ich ja erstmal gucken, was ich da machen kann und wie. Ein Freund von mir ist gerade für einen Austausch in Frankreich und er hat echt viel darüber gepostet. Hi, aktuell befinde ich mich in Frankreich, in Lorient, für das Projekt Jobs in der Partnerstadt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, wo ich die Chance bekommen habe, einen Monat lang in Frankreich zu leben, zu arbeiten und äh, neue Menschen zu treffen und vor allem meine Französischkenntnisse zu erweitern. Job oder Praktikum in der Französischen Partnerstadt, ein Programm vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, das klang schon mal spannend. Also für Leute wie mich, da kann ich viele neue Erfahrungen machen, lerne die Sprache und bekomme sogar Geld dafür. Aber was ist eigentlich das Deutsch-Französische Jugendwerk? Das steht einfach für mich für Austausch und deutsch-französische Freundschaft. Ça me permettait d'avoir un suivi pédagogique, ça me permettait d'avoir une aide financière. C'est trop beau en Allemagne. J'ai appris tellement de choses et pas seulement la langue wirklich einfach nur toll, hier zu sein. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die man gar nicht aufteilen kann. Pratiquer la langue quotidien, se débrouiller und finalement ressortieren. Ich habe dann geguckt, was es noch so macht und anbietet, zum Beispiel Tandem-Sprachkurse in Frankreich. Je m'appelle Yanka et je participe actuellement au programme Tandem de l'OFAGE. Donc je suis à Munich avec une correspondante allemande et en fait on fait des cours Tandem, c'est-à-dire qu'on s'aide mutuellement, on parle de choses qui nous passionnent et on corrige nos erreurs et du coup on apprend beaucoup de vocabulaire et c'est vraiment très sympa et je suis hyper contente d'être ici. Klingt auch gut und es gibt noch so viele andere spannende Programme. Ich schreibe Ihnen jetzt direkt. Ja, und jetzt wird mein Traum bald Realität, denn ich mache einen Tandemkurs in Frankreich. Dann lerne ich Land und Leute endlich so richtig kennen.